Hallo, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, Projekt Inverted Classroom und auch zuständig mit für die Planung und Umsetzung des Tags Lehre 2016. Und Herr Decker, bitte, könnten Sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Christian Decker, ich bin Hochschullehrer an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und ich werde auch am fünften Tag der Lehre in St. Pölten zu Gast sein. Hauptberuflich bin ich, habe ich eine Professur für internationale Betriebswirtschaftslehre, aber ich beschäftige mich auch mit dem Thema Hochschuldidaktik sehr intensiv, weil das für mich letztendlich zu meinem Beruf dazugehört, ein integraler Bestandteil meiner Tätigkeit ist. Okay. Ähm, welches Thema werden Sie beim Tag der Lehre einbringen? Ja, ich habe ähm, ein, ähm, mein Thema lautet die Fallstudienbasierte Klausur als schriftliche Prüfungsleistung. Ein Beispiel für die kompetenzorientierte Restrukturierung einer Modulprüfung. Und es ist letztendlich ein Praxisbericht. Ähm, ich werde dort äh, im, im Diskussionsforum darüber berichten, ich werde auch ein Poster mitbringen, ich werde im, im, im Diskussionsforum darüber berichten, wie ich eine Klausur, auf ein kompetenzorientiertes Prüfungsformat umgestellt habe. Okay, ähm, was heißt kompetenzorientiertes Prüfungsformat? Was kann ich mir dazu vorstellen? Also bei uns ist es so, wir sind jetzt ungefähr seit zweieinhalb Jahren, läuft bei uns an der, an der Hochschule ein Projekt: äh, Kompetenzorientierung äh, in der Hochschullehre, kompetenzorientiertes Lehren, Lernen, Prüfen. Es gab da umfangreiche äh, Initiativen, wo auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen geschult wurden, die jetzt auch als Multiplikatoren für das Thema Kompetenzorientierung tätig sind. Wir versuchen letztendlich das, was durch regulatorische Rahmen vorgegeben ist, europäischer Natur, nationaler Natur, versuchen wir letztendlich zu operationalisieren im Alltag. Thema bei uns lautet akademische Kompetenzorientierung. Also der Begriff Kompetenz ist ja ein, ein, ein sehr inflationär verwendeter Begriff und je nachdem, was die Perspektive ist, Berufsbildungsforschung, empirische Bildungsforschung äh, etc., äh, gibt es vielleicht auch Nuancen in der Definition. Ich würde sagen, für uns äh, in der Hochschullehre bedeutet es letztendlich, dass wir uns überlegen, auf welchem taxonomischen Niveau wir uns bewegen wollen, wenn wir Learning Outcomes definieren und wenn wir diese Learning Outcomes auch nachher im Rahmen von Prüfungen de facto überprüfen. Also eine Prüfungsdiagnostik haben, die de facto zu dem intendierten Learning Outcome passt und auch geeignet ist, um dieses Learning Outcome zuverlässig und objektiv zu überprüfen. In diesem Zuge haben wir so ein Rollout-Prozess und bei mir am Department läuft das jetzt so, dass wir in einem ersten Schritt alle Modulbeschreibungen erst einmal überarbeitet haben. Es gab verschiedene Workshops und haben versucht, diese Modulbeschreibungen in ein einheitliches Format zu bringen. Die hatten vorher auch ein einheitliches Format, aber was man dort hatte, das ist so dieses, was man häufig sieht, dieses typische Sammelsorium von Verschiedenen Zielen, die man in einer Lehrveranstaltung äh, verfolgen möchte, aber diese Ziele sind in sich nicht kongruent, nicht in sich aufeinander abgestimmt. Und am Ende ähm, weiß man nicht so recht, äh, was soll als Lernergebnis eigentlich herauskommen, insbesondere als Lernergebnis, wenn man einen ja, eher handlungsorientierten Ansatz verfolgen möchte. Und also die Studierenden befähigen möchte, am Ende auch handlungsorientiert etwas zu verbringen. Und äh, da haben wir uns ein bestimmtes Format, äh, das haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, das äh, ist letztendlich durch, auch durch einen entsprechenden äh, Coaching-Prozess in die Hochschule hineingetragen worden. Wir haben also ein bestimmtes Format, was wir verwenden, das werde ich auch am Tag der Lehre vorstellen. Und in diesem Format äh, haben wir jetzt einheitlich äh, die gesamten Modulbeschreibungen formuliert, insbesondere die Learning Outcomes, sodass das relativ klar ist für die Studierenden, auch für die Lehrenden natürlich, für die Externen. Für Akkreditierungsagenturen, für die interne Systemakkreditierung, dass relativ klar ist, was eigentlich das intendierte taxonomische Niveau so einer Veranstaltung ist oder einer jeweiligen, einer, einer Lehrveranstaltung oder eines, eines Moduls. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, dass man da die Prüfung darauf abstellt. Was wir halt jetzt gemacht haben, und wie gesagt, im ersten Schritt haben wir die Modulbeschreibung überarbeitet und dann wird so ein Prozess in Gang gesetzt. Da setzt man sich natürlich nochmal ganz anders mit der eigenen Lehre auseinander. Überlegt sich auch, wie muss man vielleicht eine Prüfung umstellen. Es gibt dann ja vielleicht auch bestimmte Formate. Ich habe dann nicht unbedingt die Möglichkeit, das ideale Format zu wählen. Das war jetzt bei mir der Fall. Also bei mir war letztendlich nur das Prüfungsformat Klausur vorgegeben bei diesem Beispiel, was ich vorstellen werde. Und jetzt ging es für mich darum, wie kann ich diese Klausur aufwerten, dass es also einerseits nicht ein, ein, ein, ein, ein, ein Reproduzieren von Fakten ist von dem man ja letztendlich weg möchte und auch nicht ein ja, Besinnungsaufsatz ist, der im luftleeren Raum schwebt, sondern wie schaffe ich es, jetzt eine schriftliche Prüfungsleistung abzunehmen, und um gleichzeitig Studierenden herauszufordern auf einem vergleichsweise hoch angesiedelten, kognitiven, taxonomischen Niveau. Und dafür habe ich mir ein Format ausgedacht, und zwar die Fallstudie oder die Fallstudienbasierte Klausur. Die Fallstudien sind ja bekannt das setzen wir natürlich auch ja. normalerweise jetzt im Unterricht in der Lehre ein. Und vielleicht hat man mal auch eine kleine Fallstudie, so wenn man das so bezeichnen mag, in einer Klausur. Aber hier geht es in der Tat darum, dass ich die Studierenden in der Prüfung mit komplexen Sachverhalten konfrontiere, die ihnen völlig unbekannt sind. Sie werden also erstmalig mit einem Sachverhalt in der Prüfung konfrontiert und es geht jetzt nicht darum, Wissen zu reproduzieren, sondern es geht darum, die Zeit zu nutzen, um sich in diesen Sachverhalt hineinzudenken. Es ist jetzt auch nicht gefordert, dass Sie die perfekte, die wahre oder die richtige Lösung zeigen, sondern was ich beobachten möchte oder was ich diagnostizieren möchte, ist, ob Sie in der Lage sind, mit dem, was Sie in der Veranstaltung gelernt haben, ob Sie mit diesem Rüstzeug, mit diesen Werkzeugen in der Lage sind, sich diesem Problem zu nähern. Es geht also jetzt gar nicht darum, das Problem abschließend zu lösen, sondern sie sollen eben anhand eines neuen Problems sich beweisen oder letztendlich auch demonstrieren, welches Learning Outcome sie erreicht haben. Das ist natürlich dann nicht mehr so zu korrigieren, wie man das klassischerweise in einer Klausur machen würde, wo man sagt, Begriff A wurde genannt, ein Punkt, Begriff B wurde genannt, der nächste Punkt und am Ende summiere ich auf und habe dann so einen Prüfungsalgorithmus, der mir dann eine Note bescheinigt. Ich muss hier also anders rangehen, ich muss letztendlich die Qualität der, der Antwort in ihrer Gesamtheit würdigen und ich muss in der Lage sein, jetzt auch zu differenzieren, was natürlich nicht einfach ist, wenn man vor allem auch gerecht benoten will im Vergleich zu anderen Studierenden dafür habe ich ein, ein Niveaustufenmodell entwickelt mit verschiedenen Niveaus, die man dann natürlich in Noten transformieren kann. Und dieses Niveaustufenmodell, das lege ich dann quasi als Schablone auf die Klausur und schaue, ob ein entsprechendes Niveau erreicht wurde. Und dann gibt okay. es natürlich dann auch eine entsprechende Verschriftlichung des, des, des Urteils. Also die Schüler bekommen nicht nur eine Note, sondern sie erfahren dann letztendlich auch, auf welchem Niveau haben Sie äh, welche Leistung oder äh, welche Leistungselemente gezeigt? Und dann kann man Ihnen dann eben auch später, wenn es äh, dann äh, zu einer Nachbesprechung kommt oder zur berühmten Klausur einsehen, möchte dann genau wissen, warum war es denn jetzt nur eine 2 und keine 1? Dann kann man dann eben auch zeigen, okay, an dieser oder jenen Stelle, da wurde ein bestimmtes Niveau nicht erreicht. Und dann geht es eben nicht darum, dass nicht bestimmte Begrifflichkeiten reproduziert wurden oder bestimmte Algorithmen angewendet wurden. Es geht dann letztendlich, bewege ich mich dann auf anderen Stufen oder Studierenden sollen sich auf anderen Stufen bewegen. Es wären dann eher Urteilsbildungsstufen oder Stufen der, der Analyse oder auch Stufen der Kreativität, wo eine Syntheseleistung zu erbringen ist. Und das kann ich dann recht schön aufzeigen. Und das ist dann zugleich natürlich auch ein Feedback, was eine gibt zumindest für die Studierenden, die sich das zu Herzen nehmen, auch eine Entwicklungsrichtung aufzeigen kann in ihrem ja. weiteren Studienprozess. Ähm, meine die Frage, die sich jetzt am Schluss noch aufdrängt, ist, wenn das andere Lehrende sehen, sagen die nicht, boah, das ist ein recht großer Aufwand und eigentlich eine ziemlich radikale Umstellung auch von vielleicht bisher äh, Vorgangsweise, gibt es da nicht Widerstand oder skeptische Blicke? Ja, also es ist ganz interessant, wie dieser Prozess letztendlich bei uns in die Hochschule hineingetragen wurde. Also die Hochschulleitung hat einen, einen Prozess initiiert, wo in einem ersten Schritt ein Dutzend Personen zu Multiplikatoren für Kompetenzorientierung ausgebildet wurden. Ich war damals auch in einer Leitungsfunktion und wir wurden angesprochen und es hieß, bitte ihr als Department, ihr müsst auch eine Person entsenden, damit die zum Multiplikator ausgebildet wird. Und dann hat man natürlich beobachtet man häufig dann, dass es so eine automatische Abwehrhaltung gibt. Nicht schon wieder so ein Projekt, was bei uns in die Hochschule hineingetragen wird. Was wollen die noch alles von uns? Wir haben doch eh schon zu viel zu tun und jetzt soll ich mich auch noch mit so etwas beschäftigen. Ähm, letztendlich war niemand da. Ich hatte ein originäres Interesse, weil ich generell Hochschulicherheit halt interessant finde. Wollte mich aber nicht vordringen, aber es hat sich de facto niemand gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich halte es für ein wichtiges Thema, ich habe auch Interesse habe zwar wenig Zeit, aber ich, ich, ich gehe dort in diese Ausbildung. Und letztendlich habe ich diese Ausbildung absolviert und äh, war auch am Anfang, wie es so, als kritischer Wissenschaftler sollte man ja immer auch skeptisch ich war auch immer recht skeptisch, und habe dann aber recht schnell Feuer gefangen, habe, habe, habe erkannt, dass das eigentlich für mich erstmal so eine Art Metakonzept ist was, ich sage, wie so eine Philosophie sich um alles rumspannen lässt, aber was zugleich auch sehr gut zu operationalisieren ist. Das ist ja für mich auch im Alltag recht wichtig. Ich kann also keine Konzepte haben, wo ich zwei Jahre erstmal intensiv recherchieren muss, bevor ich das in die Lehre übertragen kann oder wo dann vielleicht auch alles nebulös bleibt. Hier ist eigentlich alles relativ klar, zumindest für mich war alles relativ klar. Und ich habe dann im Kollegium davon berichtet und das hat natürlich Neugier erzeugt hat Neugier erzeugt, weil ich habe dann eben auch von den Vorteilen berichtet, durchaus auch in der Lehre und ähm, konnte auch insbesondere Kritiker mitnehmen, Kritiker, die also der Meinung sind, dass die Hochschullehre ja heutzutage nicht mehr das ist, was sie mal vor 30, 40 oder 50 Jahren waren und dass ja sowieso alles viel zu leicht ist und die Noten wären alle zu gut und viel zu inflationär. Da habe ich gesagt, naja, Mag sein, mag nicht sein, aber man muss dann auch wissen, warum eine Note gut oder schlecht ist oder eine gezeigte Leistung gut oder schlecht ist. Und dafür braucht man eigentlich ein Konzept und dieses Konzept kann sich eben nicht darauf erstrecken, dass man einfach nur Punkte addiert. Ja, dass also man irgendwie etwas summiert. Am Ende hat ein Student schön auswendig gelernt und reproduziert. Er geht mit einer 1,0 nach Hause und im nächsten Semester stellt man dann fest, dass eigentlich von diesem Wissen, entweder nichts mehr parat ist, weil es eben das berühmte Auswendiglernen drei Tage vor der Klausur ist, das sogenannte Polemi-Lernen, oder dass möglicherweise die Begrifflichkeiten und Definitionen noch für, zur Verfügung stehen, aber de facto nicht durchdrungen wurden, nicht verstanden wurden. Also die Konzepte, die dahinterliegenden Konzepte wurden nicht begriffen. Und da kann man natürlich nicht drauf aufbauen und man kommt auch nicht... Voran im weiteren Verlauf des Studiums. Und da habe ich ja diesen, diesen, diesen Kolleginnen und Kollegen das äh, berichtet und auch erläutert, wie meine Sichtweise der Dinge ist. Und ich hatte eigentlich auch mit einer größeren Ablehnung gerechnet, aber die haben sehr schnell ein Feuer gefangen. Und dann kam es sehr schnell dazu, dass das gesamte Department gesagt hat: Wir wünschen uns eigentlich auch eine Schulung auf Departmentebene. Wir möchten eigentlich, wir als das Department Wirtschaft, also als ein Fachbereich, als eine Einheit mit einer eigenen Fachlichkeit, wir möchten uns also diesem Thema also auch nochmal äh, sehr intensiv widmen und ähm, das ist ein Prozess gewesen. Und dann haben sich kleine Fachgruppen gebildet, also die, die Professuren für Rechnungswesen haben sich dann zusammengesetzt und haben dann gesagt, mein Gott, was bedeutet dieses Konzept eigentlich für unsere Fächer, für unsere Lehre, Ja, können wir nicht genau damit die Probleme adressieren, die wir schon immer hatten. Das gleiche haben die Juristen gemacht, das gleiche haben dann andere Fachgruppen gemacht. Und äh, dann hat man das wieder zusammengetragen, hat es besprochen und irgendwann hat es sich halt auch konkretisiert in den Modulhandbüchern. Und dann kann man natürlich auch sehen, was machen andere äh, und äh, sieht, aha, man versteht dann auch die Logik, man versteht vielleicht nicht unbedingt die fachlichen Inhalte, man versteht sofort die Logik, die wir anderen verfolgen, die innere Logik, die dort angelegt ist in so einem Learning Outcome. Man kommt dann auch ganz anders ins Gespräch. Und okay. der nächste ja. Schritt, vor dem wir jetzt stehen, ist eigentlich die nächste Stufe, das ist eigentlich jetzt die Verzahnung innerhalb von Studiengängen. Also, wenn man einmal dann auf einer Modulebene war, dann fängt man natürlich auch an, mal darüber nachzudenken, was man eigentlich sowieso machen sollte, aber was de facto auch häufig nicht passiert, wie ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich das intendierte Learning Outcome auf einer Studiengangsebene? Ja? Und so kommt also ein Prozess, ein, ein ungezwungener Prozess zustande. Also es ist quasi eine, eine Initialzündung, die dazu geführt hat, dass man Stück für Stück und sukzessive in einen ja, Restrukturierungsprozess eingetreten ist. Gut, super. Vielen herzlichen Dank. Dann freuen wir uns drauf ähm, auf den Impuls in St. Pölten. Ich freue mich auch.